Mentaltraining mit Totemreisen, Teil 1 Der Regenwurm und der Vogel Angst und Schmerz, analogische, symbolische Geistreisen Der Regenwurm, hilflos, sich windend, Humus verdauend Bäume und Pflanzen sterben oder schlafen. Ich fühle mich wie ein Wurm, ich verdaue das Sterben. Ich bin blind, ich habe Angst, ich kenne Schmerz. Es ist so. Sich winden ständig verdauend die Leichen der Vergangenheit. Und trotzdem, der Wurm ist mutig zu leben, zu fühlen. Die Welt hinter Angst und Schmerz. Ein Vogel landet auf der Wiese. Wurm, du solltest fliegen. Die Erde vibriert, der Vogel hüpft. Der Wurm glaubt, es sei Wasser. Der Vogel zieht den Wurm ganz lang. Lang nahm der Wurm den Humus in sich auf. Ich bin der Vogel, ich bin der Wurm, sich haltend im Schnabel. Ein großer Vogel kreist über mir. Der kleine Vogel ist mir entwischt. Ich suche weiter, wo ich etwas verdauen kann. Ich, kleiner Vogel, muss flüchten in einen Baum. Jetzt muss ich den Wurm verdauen, der ich bin. Ich habe Luft umarmt, ein Nichts unsichtbar. Doch kann ich jetzt fliegen. Ich bin auf leisen Pfoten herangekommen. Unten sehe ich eine Katze. Ich fliege in den anderen Baum. Was fällt mir ein zu fliegen, wenn ich doch ein dickes Fell haben könnte?